Hey, ich bin Jill Marielle Becks und heute erzähle ich euch etwas über mich. Die Beziehung ist nur besondere, wenn er aus seiner Box guckt und mich anguckt. Also das ist einfach, wir, uns verbindet viel, auch wenn wir jetzt nicht so eine wahnsinnig lange Zeit gemeinsam hatten. Ja, das war äh, ein Jahre Erlebnis. Das Größte, was ich bis da geritten habe, was war das? Ich glaube, Westfälische Meisterschaften, so ungefähr. Ne? Ich glaube, das war auch der Moment, wo ich am meisten gelernt habe. Auf der Ecke, in Essen, in dem großen Ring. Irgendwie kam das ziemlich gut an bei den meisten Leuten. Und äh, das war auch ein mega, mega Erlebnis. Ich bin noch nie vorher vor so vielen Leuten geritten. Das war das erste Mal so richtig, dass ich gemerkt habe, wie ein Pferd ähm, dich unterstützen kann und auch in dem Moment irgendwie alles für dich geben kann. Mehr geht nicht, besser geht es nicht, alles. Damon Hill heißt ab sofort Professor Damon und seine Meisterschülerin Jill Beck, 17 Jahre Das Pferd war irgendwie schon immer Thema und war immer da und war auch irgendwie Mittelpunkt bei uns. Und dann gab es mal eine Zeit, da habe ich meinen Pony bekommen damals, war so acht. Hollywood war das, mein Schimmelpony. Und hatte aber irgendwie nach vier Wochen dann, wo ich ihn hatte, keine Lust mehr zu reiten, da waren meine Eltern natürlich total enttäuscht, aber haben dann eben auch gesagt, okay, das ist dann eben so, dann machen wir keinen Druck, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Und dann habe ich tatsächlich wirklich ein Jahr gar nicht geritten. Und ähm, habe dann aber so nach ungefähr, wie gesagt, einem Jahr wieder angefangen, aber dafür dann äh, mit mehr Ehrgeiz und mehr Spaß als vorher und äh, dann fing das auch an, dass ich wirklich dann mal ernsthafter Turnier geritten habe. Jill ist für mich besonders. Besonders, weil sie ist total natürlich. Sie hat das Reiten als Gefühl. Es gibt so einen alten Spruch, wenn ihr es nicht erfühlt, ihr werdet es nie erlernen. Und sie fühlt einfach. Vor äh, drei Jahren habe ich noch zu denen heraufgeguckt und habe mir gedacht, Mensch, schöne Sache. Vielleicht hast du ja auch mal irgendwann eine Chance dabei zu sein, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich dabei, jetzt darf ich die Vorteile von der Deutschen Bank Reitsportakademie nutzen und das freut mich sehr. Heute habe ich euch was von meiner Geschichte erzählt und nächstes Mal erzähle ich euch, was mich so an der Zucht fasziniert.